Neue Folge, ich sag moin, auf neue Clips könnt ihr euch freuen. Jetzt noch schnell hier abonniert, nix versäumen und zwar garantiert. Das wäre fast in einem Fiasko, äh, äh Fiasko geendet. <lacht> Ach komm. Das ist eine ganz spezielle Menschensorte, die nicht warten müsse. Während ihr Deppen euch alle anstellt, kommen die auch im Stau weiter. Tja. Angestellter des Monats. Da ist bestimmt ein leckeres Steak drin und er klopft das Fleisch nochmal so richtig durch. Ehrenmann. Interessante Situation. Abknickende Vorfahrtsstraße, auf der wir uns aber nicht befinden. Ebenso wenig der von links kommende. Wir müssen Vorfahrt gewähren, aber nicht zwingend halten. Links hat man ein Stoppschild, das heißt stoppen und erst wieder anfahren, wenn nix und niemand mehr durch uns gestört werden kann. Oder halt zur Sichtlinie. Sieht der Collier hier etwas anders. We are Mr. Pickup hier fuhr wohl schon eine Weile auffällig aggressiv, äußerte sich durch ruppiges Anfahren, wildes Spurwechseln und ganz ehrlich, das ist hier für die Herrstraße in Berlin leider absolut normal. Äh, heißt nicht, dass es gut ist und manchmal, da erwischt das Karma dann doch den richtigen. So wird's gemacht. Meine Fresse, es kann doch nicht so schwer sein. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, aber was ist denn das Problem und wieso so sauerede? Kann ich euch sagen. Die Dame rechts im Wagen, also jetzt hinter uns, die rührt sich nicht nur null, hätte ja auch mal an den Rand fahren können für uns. So sind wir halt vor sie, aber das ist auch nicht mal das, was mich aufregt, sondern zeigt uns noch den Vogel dafür, dass wir Platz machen. Sehen wir leider nicht auf der Kamera. Spurhalten ist so eine Elite-Fähigkeit, die hat halt noch nicht jeder freigeschaltet, weißt du? Nee, das versteht ihr alle falsch. Das ist nämlich ja nicht zu dicht da hinten dran. Das machen die aus Rücksicht gegenüber der Pixler auf YouTube. So sieht man vom Kennzeichen später nichts mehr. Einfach ideal. Alter, die haben doch wirklich eine Klatsche, die Leute. Sowas muss wieder sein. Rote Ampel für alle, Lucia auf dem Rad, links von unserem PKW, wir, also Lucia, bekommen, also bekommt, früher grün, das ist gut und sinnvoll, weil es sicherer ist, Punkt. Entweder hat der Typ links gepennt oder es ist das größte A-Loch, weil er es nicht einsieht, dass Radfahrer vor ihm fahren dürfen. Boah, ist das eklig. Wie kommt denn hier ein netter Clip rein? Ich muss kotzen. Fui. Keine Hupe, kein Rumierbrülle. Schwach. Tja, aber wer nett ist, dem wird man gegenüber auch nett sein. Keine Vorgeschichte. Einfach so. Hier und da fängt es mal an zu regnen. Temperaturen zwischen 6 Grad in Hillesheim und 16 Grad in am Rhein. Der Wind und der stürmisch in den Schwarzwald. auch wieder richtige Orkanblüte dabei sein. Am Samstag ist dann etwas ruhiger und trockener. Video gescheißt. Äh, warte, warte, warte mal. Was bitte Video gescheißt? Hatte deine Kamera gerade gesagt? Video geschützt. Äh, ja, okay, also jeder wie er mag, aber nochmal zum Audi-Idioten, als ob er auf eine Vorfahrtsstraße fährt. Jemanden, der schneller ist, aus Versehen meinetwegen ausbremst, dieser dadurch näher kommt und ihn das dann provoziert, sodass er bremst, angehupt wird, bremst. Digga, was? Künstliche Intelligenz kann ja nicht schnell genug entwickelt werden. Der Markt für potenzielle Käufer ist unendlich... Überholt eng, schert wieder ein und gibt schon mal zum Überholen des nächsten Dauerlichthupe. Also äh, als Überholanzeige außerorts zwar korrekt, aber das wirkt einfach nur Panne. Geht aber selbstverständlich noch dreister und knapper. So ein gechillter Boy. <lacht> Dosenöffner, Notstromaggregate, Steroanlagen und Receiver. Aber Vorsicht! Die kleinen roten Orientierungslämpchen für euren nächtlichen Toilettengang sind dann damit auch weg. Also entweder leo und Möbel vorm Pennen gehen wegholen oder tagsüber 3000 <lacht> Habt ihr gehört? Der Herr in Blau haut raus genau und so ist es und so wird es auch immer bleiben. So wird ein Radfahrer niemals überholt. Da auch Idioten wie den, der einfach fährt. Hinter uns wird fleißig gedrängelt, dicht aufgefahren und dann endlich kann Mr. Audi ein ganzes Auto weiter vorne stehen. Cool. Es ist ja nun nicht schwer, oder? Also, das reicht nicht bei solchen Geschwindigkeiten. Noch viel weniger. Fahr noch einen Schnuff weiter, meine Jüte. Alter. Alter. Das ist doch noch ganz sauber, Alter. Das ist doch mal ganz sauber, echt. Jutet, viele Hupen kann man sich auch sparen, aber man ist nun mal sauer in dem Moment. Völlig zu Recht. Überholt halt etwas zügiger. Davor ist hier noch Platz oder bleib halt dahinter. Hat der ja jetzt eh nichts gebracht. So Freunde, es mag banal wirken Ja, also erstmal danke fürs Zuschauen Das ist ja wohl ganz an erster Stelle Es mag banal wirken, ja, aber das Kennzeichen 101, ihr Fahrenstelle Ne, das ist halt ein Verkehrszeichen, was auf eine ihr Fahrenstelle hinweist, ja Und das kann alles sein, ja, also das kann Also, sei bremsbereit, drossel deine Geschwindigkeiten ein briss, bisschen brisschen, Und dann ist alles tutti Straße kann kaputt sein, da kann, ja, wie ist der Geier Was heißen die beiden Kollegen denn? Die gibt es mal in die Richtung und in die Also bekommt früher wollte ich sagen früher grün, über grün, meine, meine Freizeite.